Wir versuchen natürlich auch, sag ich mal, das Erbe unserer Väter, was die hier mal angefangen haben, auch so weiterzuführen äh, für die nächsten Generationen. Vor so einer halben, aber passiert ja nichts, man nicht laufen. So, Leute, wir sind jetzt alle hier zusammen. Wir sind gestern gewesen und haben äh, die Ödeln aufgedeilt. Und jetzt will man sie verlosen, dass die Sache weitergeht. Die eingeschnittene Zahl zeigt in die Richtung der Waldfläche, der sie zugeordnet ist. Die Anteile können vererbt und verschenkt werden. Dann haben wir Schubacher Heinz. Das Forstamt hat mit der Waldnachbarschaft einen Betriebs-, Leitungs- und Beförsterungsvertrag. Und in diesem Rahmen wird die Bewirtschaftung durchgeführt. Nach dem Begrüßungsschnaps steht gleich die Begehung zusammen mit der Biologischen Station Oberberg an. Die Waldnachbarschaft, wenn die hier nicht tätig wäre, dann könnten wir diese Lebensräume mit dieser Artenvielfalt nicht erhalten. Alle Sachen werden gemeinschaftlich beschlossen und werden praktisch mit Mehrheit entschieden.